favorite language polish sound ich tosi hyvä kysymys ehm um, on ehkä uh, hollanti sen takia että se on uh, sopuntoinen äidinkieli mun isä on hollantilainen ja siihen, siihen liittyy tosi paljon muistoja ja tunteita niin kuin lapsuudesta saakka niin ehkä sen takia Holland. La mia lingua preferita, penso, che sia il greco, per come suona. E poi, per le lingue europee, suppongo che naturalmente venga subito seguito dall'italiano e dall'inglese. Uh, Moja uliublina mowa, c'è nemmeczka, тому що мені дуже подобається, як вона звучить, і ця mowa дуже логічна за своєю структурою. Ma langue affective, c'est l'allemand. Ça, ça, on le voit, par exemple, quand, quand il y a des animaux, quand il y a un chat qui vient et que, et que je le caresse, là, j'ai tendance à lui parler en allemand, même si ma langue de travail c'est le français. Il euh, y a l'allemand qui ressurgit comme ça. Mais là, depuis que j'apprends le grec moderne, j'aime beaucoup, beaucoup cette langue. Also ich glaube persönlich muss sagen, ich mag schon auch die deutsche Sprache sehr gerne, aber eigentlich Englisch. Ich habe auch Englisch studiert, ich fand es einfach immer super, eine super schöne Sprache, die eben auch sehr poetisch sein kann, die, viele, die natürlich auch sehr große Reichweite hat, weil einfach sehr viele Menschen Englisch sprechen und dadurch hat die einfach sehr viele Vorzüge und sie gefällt mir einfach sehr gut. Mein Favorit ist Franz, ähm, ungetweifelt mein Lieblingsteil. Warum? Ich finde da ein Teil passioneel. Ik vind Frankrijk ook een, een superleuk land. Het is ook natuurlijk een taal die in België ook wordt gesproken. Heel belangrijk ook om tweetijdig te zijn in België. Dus uh, sowieso Frans.